Die Benzinpreise sind in den letzten Tagen und Wochen extrem angestiegen. Das habt ihr sicher alle mitbekommen. Und bald darauf wurden schon erste Rufe nach Steuersenkungen laut. Die Steuern sind viel zu hoch, der Staat kassiert uns ab, wir müssen sofort die Steuern senken. Natürlich sind solche Stimmen immer besonders laut. Das hat auch Finanzminister Lindner mitbekommen. Und ganz schnell hat er auch in seinem Aktionismus von einem Tankrabatt gesprochen. Das Auto bzw. die Spritpreise sind immer ein hitziges Diskussionsthema, gerade in Deutschland. Aber die Spritpreiserhöhungen der letzten Tage und Wochen haben überhaupt nichts mit Steuererhöhungen zu tun. Ja, es stimmt, wir haben natürlich sehr hohe Steuern auf Kraftstoffe, aber die Steuern die steigen ja nicht einfach so von alleine. Bis auf die Mehrwertsteuer mit ihren 19% sind alle Steuern bzw. Abgaben ein fester Betrag. Und daran hat sich dieses Jahr nichts geändert. Lediglich der CO2-Preis ist im Cent-Bereich gestiegen. Das heißt, es muss eine andere Erklärung geben für die so plötzlich und extrem angestiegenen Preise. Tatsächlich sind es die Ölkonzerne selbst, die an der Preisschraube drehen. Also Unternehmen wie Shell, BP, Aral und so weiter. An dieser Stelle kann man natürlich sagen, okay, Angebot und Nachfrage bestimmen wie immer den Preis, ist doch klar, so ist es halt in unserem System, das haben wir auch schon in der Schule gelernt, also muss die Nachfrage irgendwie gestiegen sein, beziehungsweise das Angebot geringer geworden sein und deswegen steigen die Preise, ist doch alles in Ordnung. Nein, nichts ist in Ordnung in diesem System und darauf habe ich schon in vielen, vielen Videos hingewiesen. Angebot und Nachfrage, das ist so eine Sache. Natürlich kann man sich darauf einlassen und dann jede andere Diskussion damit erschlagen und sagen, so ist das halt, das ist ein ganz natürlicher Vorgang und daran kann man nichts ändern. Man kann sich aber auch die Dinge etwas genauer anschauen und erkennen, dass diese Preissteigerungen momentan überhaupt nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun haben. In den letzten Tagen und Wochen wurde nicht mehr oder weniger Rohöl gefördert als sonst auch. Zwar ist die Nachfrage nach Corona etwas angestiegen, das erklärt auch den vor Monaten bereits langsam ansteigenden Benzinpreis, aber es erklärt nicht diese explosionsartigen Anstiege. Tatsächlich ist der Ölpreis zwischendurch extrem angestiegen und es gab extreme Spitzen beim Anstieg dieses Ölpreises. Nur, das hat auch nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. Das wird zwar auf den Ukraine-Krieg geschoben, aber wenn man sich das ehrlich anschaut, dann hat das auch nichts mit dem Krieg zu tun an sich, sondern mit den Spekulationen, die diesen Krieg betreffen, dass eventuell Russland weniger Öl liefern wird und so weiter. Diese extremen Schwankungen beim Öl sind Spekulationen, aber diese Spekulationen dürften ja normalerweise nicht sekündlich an die Tanke quasi überreicht werden und dort die Benzinpreise steigen und fallen, wenn es tatsächlich in diesem System um Angebot und Nachfrage ginge. Was tatsächlich in den letzten Wochen passiert ist, zeigt diese Grafik sehr eindrucksvoll. Durch die gestiegenen Benzinpreise sind seit Anfang Februar die nominalen Steuereinnahmen aufgrund der Mehrwertsteuer der 19% natürlich auch gestiegen. Aber was besonders angestiegen ist, sind die Überschüsse der Anbieter. Am Ende bedeutet das natürlich ein paar Euro mehr für den Staatssäckel, aber deutlich mehr, deutlich fettere Gewinne für die Ölkonzerne. Es ist wieder einzig und allein das Problem des Systems, das Problem des Kapitalismus. Wo man nur kann, versucht man Gewinne und Profite zu scheffeln. Und wenn es sein muss, dann erzählt man den Menschen auch, dass das Öl knapper wird, weil ein Krieg herrscht. Es ist also einzig und allein in diesem System wie immer die Gier, die die Preise treibt. Und wir müssen mal vielleicht genauer darüber nachdenken, was eigentlich mit dem Benzinpreis an der Zapfsäule passiert. Wir haben da diese digitalen Nummern, die ändern sich ja mehrfach am Tag. Das heißt, der Benzinpreis, Dieselpreis und so weiter, diese Preise ändern sich ja mehrfach am Tag. Da muss man sich schon fragen, wie kann das sein und warum ist das überhaupt erlaubt? Es kann doch nicht sein, dass der Rohölpreis plötzlich explodiert und wir alle dann schon im Kopf haben, ja, okay, klar, dann muss natürlich sofort auch der Benzinpreis steigen. Ist doch logisch die Verbindung oder etwa nicht? Moment, wie kann es sein? dass Benzin, das schon längst produziert wurde und wo man doch damals Rohöl zu einem anderen Preis eingekauft hat, jetzt plötzlich der Benzinpreis tagesaktuell angehoben wird, quasi mit dem gestiegenen Rohölpreis. Äh, Sorry Leute, aber da stimmt doch irgendwas nicht. Allein da muss man doch schon überlegen und sagen, das hat doch nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. Wenn irgendwo spekuliert wird, natürlich auch nachvollziehbar in unserem System aufgrund so eines Krieges, dann erhöhen sich vielleicht zeitweilig dann die Rohölpreise. Das mag ja stimmen, der Preis ist auch wieder extrem gefallen. Ist nun mal so in dieser Wirtschaftswelt. Nur, wenn dann die Benzinpreise deswegen mit hochschießen, dann stimmt irgendwas nicht. Da muss doch irgendjemand auf den Trichter kommen, dass das nicht sein kann. Wir werden im Prinzip durchgehend von diesen Ölkonzernen verarscht und wir glauben das sei richtig so, das sei vernünftig so, weil man uns über Jahrzehnte hinweg eingetrichtert hat, naja, so und so sind die Zusammenhänge, ähm, also ist alles klar und dagegen kann man auch nichts machen, das ist nämlich absolut natürlich, im Prinzip ist das quasi Gott gegeben, das gehört so. So, zurück zu den Steuersenkungen, beziehungsweise zum Tankrabatt, den der nette Herr Finanzminister vorgeschlagen hat. Was würde passieren, wenn wir das tatsächlich durchsetzen würden, wenn wir beispielsweise Steuern senken würden? Das würde in erster Linie bedeuten, dass der Staat weniger Geld einnehmen würde. Ist jetzt vielleicht nicht so tragisch. Wir haben ja erstens genug und zweitens bleibt ja dann das Geld bei den Menschen übrig, die es nicht ausgeben müssen. Ist doch wunderbar. Klingt doch super. Nein, falsch gedacht. Wenn wir Steuern senken, garantiert uns in diesem kapitalistischen System absolut niemand, dass diese Steuersenkung von den Ölkonzernen auch an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird. Das heißt, die können das Benzin, Diesel und so weiter, die können das Zeug weiterhin für den hohen Preis raushauen und sich die Steuerersparnisse selbst in die Tasche stecken. Das gleiche wäre übrigens auch beim Tankrabatt gegeben. Gut, dann gebt ihr das Geld aus, ihr kriegt das Geld zurück, dann schneidet sich der Staat eigentlich selbst ins eigene Fleisch. Die Gewinne bleiben trotzdem bei den Konzernen. Und solche Spielchen beobachten wir ja nicht nur bei den Benzinpreisen, das können wir auch bei den Energiepreisen beobachten, beziehungsweise bei den Stromkosten, da sieht es genauso aus. Da zwingt beispielsweise auch absolut niemand die Stromanbieter dazu... Strom günstiger anzubieten, wenn beispielsweise der Preis an der Strombörse fällt. Steigt aber der Preis an der Strombörse, dann wird natürlich ganz schnell wieder draufgeschlagen. Und an dieser Stelle wiederhole ich etwas, was ich schon in vielen meiner Videos gesagt habe. Hier geht es um gesellschaftliche Grundbedürfnisse. Also sowas wie Strom, Wasser, Wohnen, Telekommunikation, Mobilität und so weiter gehört für mich, nicht in private Hände, denn dann passiert genau das, was da draußen passiert. Wir werden von privaten Konzernen ausgenommen, ausgebeutet und keiner schreitet ein. Und wenn wir diese gesellschaftlichen Grundbedürfnisse, also Dinge, die für den Erhalt und den Fortschritt, die Entwicklung der Gesellschaft benötigt werden, wenn wir diese Dinge privaten Konzernen überlassen, dann überlassen wir ja unsere eigene gesellschaftliche Entwicklung diesen Konzernen. Und wenn die Konzerne keinen Bock auf Fortschritt haben, und dazu komme ich gleich nochmal, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Und Fortschritt ist hier vielleicht einer der wichtigsten Punkte bei diesem Thema. Denn an dem Punkt, an dem wir jetzt hier angelangt sind, wieder explodierende Spritpreise, wieder explodierende Energiekosten und so weiter und so weiter. Davor wurde schon vor Jahrzehnten von Politikerinnen, Politikern, von Expertinnen und Experten gewarnt. Und diese Dinge haben sich immer und immer wieder wiederholt. Und immer und immer wieder gab es, wenn überhaupt, nur kurzfristige Problemlösungen. Ja, oft haben die Menschen dann wieder aufgeschrien, das ist zu teuer, das geht nicht, wir müssen Preise senken und so weiter. Immer wieder die gleiche Leier, statt einmal zu sagen, okay, wir brauchen einen Plan, wir brauchen einen vernünftigen Plan und dass wir endlich zu den erneuerbaren Energien übergehen. Und vor allem seit den 90er Jahren, seitdem das mit der Privatisierung so ausgeufert ist und im Prinzip alles privatisiert wurde, stockt der Fortschritt nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Denn private Unternehmen schauen in erster Linie auf kurzfristige Gewinnerhöhungen. Sie gucken, wie sie so schnell wie möglich ganz viel Profit machen können. Wenn sie dabei jahrzehntelang in irgendetwas investieren müssen, von dem sie gar nicht wissen, dass sich das am Ende auszahlt oder dass sich erst vielleicht in 20, 30, 50 Jahren auszahlt, dann haben die natürlich keinen Bock drauf. Und deswegen fahren wir im Jahr 2022 immer noch mit Dreckschleudern. Wir bedienen uns immer noch absolut primitiver Technologien obwohl wir die Möglichkeit haben, Dinge zu verändern, schon seit Jahrzehnten. Wir tun es einfach nur nicht. Und das ist das, was mich so ankotzt. Wir haben Möglichkeiten. Wir haben schon seit Jahrzehnten Möglichkeiten. Die Dinge, über die wir heute sprechen, Solarkraft, Windkraft und so weiter, diese ganzen Dinge, die gab es schon vor meiner Geburt. Diese Technologien gibt es schon seit Jahrzehnten. Und man hat einfach nicht genug investiert, um das Ganze auszubauen, weil irgendwann irgendjemand immer wieder geheult hat, ja, das kostet uns zu viel, das kostet uns zu viel. Schaut euch jetzt an, was uns das jetzt alles kostet, weil wir nicht umgestiegen sind. Weil wir beispielsweise zugelassen haben, dass die Automobilindustrie bestimmt, wie sich unser Fortschritt im Bereich Mobilität entwickelt. Wir hätten vor Jahrzehnten schon sagen können, stopp. Wir produzieren keine Autos mehr mit Verbrennungsmotor, sondern übergangsweise Autos mit Hybridtechnologie. Die ist ja im Prinzip auch irgendwo untergegangen, keiner hat sich für diese Technologie interessiert. Dabei wäre das vielleicht eine Möglichkeit gewesen, einen sanften Übergang zum E-Auto zu schaffen, statt zu sagen, so demnächst müssen wir die Benziner und die Diesel und alle kappen und auf einmal müssten alle äh, E-Auto fahren. Trotzdem ist meiner Meinung nach das E-Auto keine Lösung für unsere Mobilitätsprobleme, denn wir können nicht einfach Fahrzeuge produzieren wie bisher und denen einfach nur einen E-Motor verpassen. Das wird nichts an verstopften Straßen ändern, das wird nichts daran ändern, dass wir noch mehr Energie benötigen, vor allem noch mehr Strom benötigen. Das wird nichts daran ändern, dass wir weiterhin die Schiene ausbauen müssen, denn wenn die Bevölkerung wächst, in Deutschland oder weltweit, dann können wir nicht sagen, ja, jeder kann sich, wie er möchte, ein Auto kaufen und durch die Gegend fahren, wie er möchte. Irgendwann ist mehr oder weniger Schluss mit Individualverkehr, wenn wir nicht die komplette Welt mit Straßen zu wollen. Solange ich mich im Prinzip zurückerinnern kann, also 30 Jahre zurück, haben wir immer wieder dieses Thema auf dem Tisch, immer und immer wieder. Und immer wieder gibt es nur kurzfristige, kurzzeitige Lösungen, ja? weil irgendwie die Bevölkerung aufschreit, ja, wir müssen da was tun, wir müssen irgendwie Steuern senken oder Preise senken oder wie auch immer. Und dann tut die Politik vielleicht ein bisschen was. Dann gibt es hier und da eine Abwrackprämie oder irgendwelche anderen Vergünstigungen, um die Automobillobby wieder zu besänftigen, um die Automobilindustrie zu besänftigen und das war's dann auch. Wir drehen uns also seit Jahrzehnten im Kreis, weil dieser Kapitalismus von heute nichts anderes kennt, wie gesagt, als schnelle Gewinne, schnelle Profite. Wir opfern unseren kompletten Fortschritt als Menschheit dem Geld. Wir opfern diesen Fortschritt dem Kapitalismus. Wir opfern diesen Fortschritt einigen wenigen superreichen, milliardenschweren Konzernen. Und hier noch ein Fun Fact: Die Älteren von euch werden sich wahrscheinlich noch daran erinnern, bereits in den 90ern, Ende der 90er haben die Grünen, also die Partei die Grünen, damals schon gesagt, wir müssen den Benzinpreis auf 5 D-Mark anheben und wir müssen gucken, dass wir mit dem Geld, was zusätzlich reinkommt, ja, erneuerbare Energien ausbauen, dass wir zusehen, dass wir irgendwie andere Modelle finden, was Mobilität angeht, was Energiegewinnung angeht und so weiter. Damals hat jeder gelacht, Die Menschen waren erzürnt, sie waren böse, sind auf die Barrikaden gegangen und gesagt, wie kann man jetzt 5 Euro für einen Liter Benzin verlangen und man kann doch nicht die Autofahrerinnen und Autofahrer so auspressen. Und ja, die Leute sind ja fast durchgedreht, als sie das gehört haben und man hat das auch in der Presse ja äh, auseinandergerissen und gesagt, mein Gott, wie kann man so blöd sein und solche Vorschläge machen. Natürlich war das... Ein sehr gewagter Vorschlag damals, ja. Und natürlich war das vielleicht auch ein bisschen too much damals, aber natürlich wäre der Benzinpreis schrittweise angehoben worden und nicht von heute auf morgen auf 5 Mark. Und wir wären dann irgendwann in den 2000ern, 2010ern, tatsächlich dann bei 5 Mark beziehungsweise 2,50 Euro angekommen. Und wenn wir damals dann richtig... Haus gehalten hätten und hätten etwas mit dem Geld angefangen, umwelttechnisch etwas mit dem Geld angefangen, wären wir wahrscheinlich heute schon weiter. Und jetzt der Fun fact bzw. der Witz dabei. Ich habe gerade die aktuelle Benzinpreistabelle vor mir liegen. Ich habe hier meinen Monitor und ich sehe gerade die aktuellen Benzinpreise Deutschland ausgegeben am 20.03.2022 um 10.01 Uhr morgens. Und hier steht beispielsweise der Dieselpreis maximal an den Tankstellen in Deutschland 2,49 Euro, also 2,50 Euro im Prinzip, wenn man den alten Umrechnungskurs nimmt, 5 D-Mark. So Leute, damals vor ja, fast 30, 25 Jahren wurde darüber gelacht. Jetzt sind wir hier. Wir sind aber hier, weil wir ausgenutzt werden, damit Konzerne Milliarden scheffeln. Wir sind nicht hier, weil wir das wollten, weil wir das überschüssige Geld in Fortschritt investieren wollten. Nein, nein, wir sind hier, weil wir uns von diesem System haben ausnehmen lassen. Und wer jetzt wieder schreit, wir müssen Steuern senken, wir müssen ganz schnell was machen und vor allem wer so handelt, wer so handeln möchte, wie ein Herr Lindner beispielsweise, der sorgt dafür, dass wir diesen Weg weitergehen, dass wir diesen Weg des Nicht-Fortschritts, des Stillstands weitergehen. Also Leute, statt Autokorsos gegen zu hohe Spritpreise zu starten, sollte man vielleicht lieber auf die Straße gehen, so wie es viele junge Menschen in den letzten Jahren getan haben, und endlich dafür sorgen und endlich aufschreien, dass die Politik und Wirtschaft ihren Arsch bewegen, dass wir endlich in die Zukunft investieren, dass wir in Fortschritt investieren, dass wir wegkommen von Öl, Gas und so weiter, dass wir hin zu erneuerbaren Energien kommen. Denn wenn wir das nicht tun, dann sitzen wir in 30 Jahren immer noch hier und heulen immer noch über viel zu hohe Sprit- und Energiepreise. So und an dieser Stelle interessiert mich natürlich wie immer auch eure Meinung. Wie stark seid ihr von den gestiegenen Spritpreisen betroffen? Wie stark seid ihr betroffen von den gestiegenen Energiekosten? Und an dieser Stelle bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen und sage, bleibt vernünftig.